Einen schönen Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Papst Franziskus feiert Ostermesse auf dem Petersplatz. Dabei erinnerte er vor Tausenden Gläubigen an die Auferstehung Jesu. In seiner Osterbotschaft betete der 86-Jährige für Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten, sowie für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Anschließend spendete er den traditionellen Segen Obi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Israel greift Ziele in Syrien an. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte seien ein syrisches Armeegelände, militärische Radarsysteme und Artillerieposten getroffen worden. Zuvor seien Raketen von syrischem Gebiet in Richtung Israel abgefeuert worden. Dabei sei mindestens ein Geschoss im israelisch besetzten Teil der Golanhöhen eingeschlagen. Wohnhaus in Marseille eingestürzt. Dabei wurden mindestens sechs Menschen verletzt. Nach Angaben des französischen Innenministers könnten sich unter den Trümmern noch bis zu zehn Menschen befinden. Ein Feuer hindere die Einsatzkräfte daran, nach Vermissten zu suchen. Als Unglücksursache wird eine Gasexplosion vermutet. Heil rechnet mit deutlicher Steigerung des Mindestlohns im kommenden Jahr. Der Bundesarbeitsminister verwies dabei in der BILD am Sonntag auf die hohe Inflation und Tariferhöhungen, die sich bei der Festlegung des Mindestlohns niederschlagen würden. Großbrand in Hamburg im Stadtteil Rothenburgs Ort stehen mehrere Lagerhallen in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie stufte den Rauch als extreme Gefahr ein und warnte vor Chemikalien in der Luft. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Und das Wetter Morgen verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Im Tagesverlauf in der Westhälfte wolkiger und gegen Abend auch stellenweise Regen, bei 11 bis 21 Grad.